Bei den Seehunden! hat so schöne viele rollen mit den kleinen seehunden gedreht da hat er sich wohl den nacken verrenkt und jetzt wird er wieder eingerenkt muss ein bisschen stöhnen glenn das war eine komische stöhne macht den see macht den seehund oh. leider ist das holz beim niedergang weggebrochen jetzt kürzen wir das Stück was da drin ist mit unserer professionellen Und Eisensägen Sägenblatt Säge <lacht> Ja, man muss also mit dem Werkzeug auskommen, was man hat, weil wenn ihr hier mal rumschaut, hier gibt es nämlich nichts, wo man sich noch mal schnell was kaufen könnte. Und somit hat der Glenn da richtig Spaß. Aber das nennt man handmade. Jetzt wird hier mit einem Zehnerbohrer ein 12er Loch gebohrt. Landgang. Das Wasser ist so flach. Jetzt werden wir hier vom besten Ausportmotor gezogen, den man sich vorstellen kann. Landgang auf Isla Parida. Zielgang beendet. War sehr schön, so wie in einem Garten mit vielen Kakteen und Sträuchern. War schön, mal wieder die Beine ein bisschen bewegt zu haben. Jetzt hoffen wir, dass das Wasser hoch genug ist, dass wir zurückfahren können. Das Dingi wird jetzt wieder ins tiefe Wasser gebracht. Sehr schön. Es ist heute der 3. Dezember. 3. Dezember. Und vor der Lilith hängt unser Weihnachtskalender. Und wir hoffen, dass die Lilith jetzt ein großes Säckchen findet. Mit ganz viel Sachen schöne drin. Schitter, die drei fehlt. Ich hab sie Ah! Du musst ein bisschen mehr Freude zeigen. Eigentlich geht es yeah. um den Inhalt. Yay! Yeah. Sehr gut. Und dazu gibt die Lilith heute auch noch ein Kaffeelikörchen aus. So, jetzt gucken wir uns mal an, jetzt das Kaffeelikörchen. Darf ich vorstellen? Oh, und vor allen Mikroal Dingen ach, das, Tequila. Ist, hm. das ist nämlich Kaffee-Tequila. Ähm, okay. Bei 18 Knoten laufen wir heute am 5. Dezember 2021 in die Bucht von La Paz ein. Alle sind noch an Bord, haben so die Sea of Cortez gut überstanden. Überlebt. Leider ist es heute etwas bewölkt. Limelight fährt aber immer noch super da ist La Heute ist der 7. Dezember 2021 und es ist soweit die Lilith verlässt uns. Sie will tatsächlich heute nach Hause fliegen. Vielleicht kann sie ja mal sagen, wie es dir denn so gefallen hat. Ja, also mir hat es richtig gut gefallen. Ich hatte mega viel Spaß. Ich habe tolle Orte gesehen, viel erlebt und gelernt und ich komme auf jeden Fall wieder. <lacht> <Cool>. <lacht> ja, also wenn es nach mir geht, kannst du gerne nochmal wiederkommen. Sehe ich genauso. Ich finde, es hat alles super geklappt. Ich meine, wir waren ja nicht die ganze Zeit dabei konnten wir das also nicht genau überwachen. <lacht> äh, überwachen vor allem. <lacht> aber in der Zeit, wo wir da waren, hat es gut gefallen. Wir haben schön Karten gespielt. Ja. hatten auch einen guten Verlierer ab und zu. <lacht> <lacht> ab und zu. Also mir hat das Spaß gemacht. Glenn, wird jetzt hier den gefallen? Ja, also mir hat das auch super gefallen. Schön, dass du da warst, wir haben einen schönen Monat alleine verbracht, wo man dann noch mal anders lernen konnte, als Mama und Papa dabei waren. Ein, ein intensiver Crashkurs, ein Arbeitslager, <lacht> Arbeitslager Glen. <lacht> und damit Mama und Papa hat das auch alles erstaunlich gut funktioniert, hat viel Spaß gemacht, ja. konnte gut Karten spielen, feiern, kochen und schnorcheln Schwimmen nicht mehr ganz so viel, aber ja. Gut, ja. oh, du darfst auch gerne wiederkommen. Na, wir dürfen wahrscheinlich eher wiederkommen, als dass du alleine wiederkommst. Nur <lacht> ja, wer weiß. Ich darf nicht mehr. Deine Zeit ist jetzt vorbei. Dein Pensum ist voll. <lacht> Na gut, dann äh, wünsche ich dir einen schönen Heimflug und grüße mir alle daheim. Mach ich. Ja. Aber ich möchte noch etwas ganz kurz sagen, ah. ich war total erstaunt, die Lilith ist wie ein Schwamm, die saugt einfach alles auf, alles in sich rein, ist so neugierig, will alles selber machen, fand ich total gut. Ich ja. ja, Also wenn euch das auch gefallen hat, dass die Lilith hier war, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, uns einen Daumen oben gebt und auch gerne einen Kommentar dazu schreibt, wie ihr das seht. Kann Lilith wiederkommen oder <lacht> nicht? So, hier am dass dock Marina La Paz, Liliths Rucksack ist gepackt und auf geht's zum Flughafen. Da geht sie dahin. Ja. Ciao, ciao.